Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal um unseren neuen Online-Kurs. Wir haben nämlich jetzt den Einsteigerkurs für die Energiewirtschaft veröffentlicht. Wer uns schon seit einer ganzen Weile folgt, kennt vielleicht unseren Beginnerkurs. Das war das, was wir schon vor über einem Jahr veröffentlicht hatten. Um, ungefähr im Mai 2019. Der war etwa anderthalb Stunden lang, wurde für ungefähr 20 Euro verkauft und hat eben tatsächlich für absolute Beginner eine Grundlage dafür geschaffen, sich in der Energiewirtschaft zurechtzufinden. Deswegen war er auch nur anderthalb Stunden lang. Jetzt haben wir mit unserem Einsteigerkurs etwas, was knapp neun Stunden lang oder zumindest mit neun Stunden Videomaterial einen wirklichen Einstieg, zum Beispiel den Quereinstieg oder die Ausbildung in der Energiewirtschaft, möglich macht und vor allem eben richtig gut begleiten kann, online begleiten kann und jederzeit auch auf dem Smartphone begleiten kann. Wir haben eben einen Video-Online-Kurs geschaffen, der durch verschiedene erweiterte Materialien wirklich jederzeit benutzt werden kann und eben von uns auch aktiv weiterentwickelt wird. Das Ganze findet man auf unserer neuen Plattform n-1.de, die eben jetzt genau die Stelle ist, an der wir unsere E-Books und unsere Online-Kurse zur Verfügung stellen und eben auch direkt selbst verkaufen und dort unser eigenes, ja, unseren eigenen Mitgliederbereich zur Verfügung stellen. Da könnt ihr euch einloggen, da könnt ihr dann dementsprechend unsere Produkte und Mitgliederforum und so weiter finden. Auf dieser Seite haben wir nämlich unter anderem auch freie Blogbeiträge, unsere diversen ähm, Lexikon-Einträge und so werden auch genau dort veröffentlicht, auch immer noch komplett frei zur Verfügung stehend. Und dann, wenn man sich das Ganze so anschaut, findet man vielleicht hier und da mal unten einen Link auf zum Beispiel den Online-Kurs. Das Ganze kann man auch über die ähm, Navigation ganz oben erreichen. Und wenn man sich das Ganze jetzt genauer dort anschaut, findet man unter anderem den Hinweis auf unseren knapp neunstündigen Online-Kurs mit über 150 Einzelvideos, die eben die verschiedensten Themen der Energiewirtschaft erklären. Und ja klar, man sieht, das Ganze kostet auch ganz schön Geld, denn das ist ja ein B2B-Produkt, das ist für die Unternehmen gedacht, das ist für ein Stadtwerk gedacht, für ein Energieunternehmen, was eben seine eigenen Mitarbeiter ausbilden möchte. Da kauft man eben bei uns den Zugang für den einzelnen Mitarbeiter, der dann hier diesen Online-Kurs sich anschauen kann. Wenn ihr das Geld privat nicht habt, das ist ja klar, das ist wirklich ein teures Produkt, dann haben wir einerseits hier jede Menge Material hier frei auf YouTube und wir haben natürlich auch unsere günstigeren Einsteigerprodukte. Und wenn ihr ein Student seid und braucht mal direkt hier wirklich gutes Material und Hilfe, dann schreibt uns gerne mal direkt an. Im Regelfall können wir ja auch helfen, nur manchmal dauert die Antwort ein bisschen. Aber wenn ihr zum Beispiel in Stadtwerk seid und ihr wolltet dieses Produkt kaufen, dann werdet ihr hier weitergeleitet zu unserem Reseller, das ist Digistore24, das ist so der größte deutsche Online-Marktplatz für solche Produkte, E-Books, Online-Kurse und Co. Und dort wird dann die Abrechnung abgewickelt mit SEPA, mit Kreditkarte, mit PayPal, Klarna und so weiter. Auch eine Rechnungsstellung ist dort direkt möglich und dann bekommt ihr auf eure Bestell-E-Mail-Adresse den Login für unser System. Und wenn ihr dann eben dementsprechend auf diesen Link geht oder hier auf Login, dann müsst ihr da die Daten natürlich mal eingeben. Das mache ich jetzt hier mal schnell und könnt dann in unseren Mitgliederbereich, der natürlich dann nicht mehr frei zur Verfügung steht, sondern natürlich eben erst nach Login da steht. Und ich bin jetzt in diesem Fall direkt auf den äh, Online-Kurs auch schon gekommen, weil ich da zuletzt auch war. Ansonsten haben wir nämlich hier auch den Überblick über die einzelnen Produkte, die man jetzt schon selbst ähm, bekommen hat und äh, weitere Möglichkeiten, die sich dann eben noch dort äh, im Rahmen der Einstellung befinden. Aber wenn wir jetzt in diesem Online-Kurs sind, dann sehen wir hier schon mal einerseits das interne Mitgliederforum, was verlinkt ist. Und wir sehen aber auch noch ein über 80-seitiges äh, PDF, was nämlich ein Begleithandout wäre, in welchem wir die diversen Daten, ähm, Hinweise, ähm, Kapitel, Zusammenfassung und so weiter eben auch zur Verfügung stellen. Und ja, schlussendlich kann man hier also direkt auch loslegen, kann in die ersten Inhalte reingehen und findet sich dann auch direkt bei unserem Begrüßungsvideo. Das sind halt tatsächlich Videos, einerseits von mir und dann später von den Präsentationen, über die ich dann eben auch spreche und die Themen vorstelle. Um, am Anfang natürlich erstmal so ein kleines äh, Halli und äh, Hallo und Herzlich Willkommen und dann kommen wir aber auch schon in die einzelnen Kapitel. Wir beginnen natürlich mit Energiegrundlagen und zeigen erstmal, was ist Energie, worum geht es da und erklären die Hintergründe, die Unterschiede von Energieformen und Energiearten und so weiter. Und so finden sich eben über 150 Einzelvideos in 23 fachlichen Kapiteln, um halt tatsächlich einen breiten Einblick in die Energiewirtschaft möglich zu machen. Und äh, die Kapitel sind auch durchaus sehr interessant, also nach diesen absoluten Grundlagen gehen wir in die Historie und stellen erstmal dar, wie die Energiewirtschaft und die monopolistische Situation entstanden ist und wie das Ganze dann wieder aufgelöst wurde, die Liberalisierung, die Kommunalisierung und so weiter, gehen ähm, dann eben nochmal konkreter auf die Liberalisierung, also dann vor allem auch auf die regulatorischen Rahmenbedingungen, die sich dadurch ergeben haben, die Bundesnetzagentur und so weiter, gehen auf die diversen Marktrollen, wer ist es eigentlich in der Energiewirtschaft, was macht ein Netzbetreiber, was macht ein Händler, was macht ein Messsternbetreiber gehen auf die Wertschöpfungskette ein, also wie verdienen diese einzelnen Rollen auch ihr Geld und wie verändert sich das Ganze auch, wie verändert sich Geschäftsmodelle, gehen dann auf EDIFACT ein, weil das natürlich auch die Grundlage für alle weiteren Prozesse ist, gehen auf regulatorische Rahmenbedingungen nochmal genauer ein, auf das Energiedatenmanagement, auf den Energiehandel, auf die Bilanzierung, auf die Energiewende, vor allem als auf die politischen Rahmenbedingungen der Energiewende, dann auf die erneuerbaren Energien als Technologieträger, wie funktionieren denn jetzt genau die EEG anlagen und die funktioniert die eeg vergütung wir gehen auf das thema energieforschung ein wie sich dort eben auch die interessanten themen von morgen entwickeln wir gehen auf smart cities ein auf Mieterstrom, auf das thema gerätewirtschaft relativ ausführlich dort ist natürlich auch das smart metering ein ganz zentrales thema zum thema smart grids da stellen wir auch erstmal den aktuellen stand der netzbetreiber vor aber vor allem dann eben auch die weiterentwicklung im rahmen von sensortechniken und eben dem intelligenten stromnetz Gehen dann auf die Energiespeicher ein, auf die Elektromobilität, auf die Energieeffizienz, also natürlich auch wichtigen Teil der Energiewende, auf die Gaswirtschaft. Um natürlich auch hier nicht nur vordergründig Strom zu erklären. Strom ist immer am plastischsten und am Einfachsten zugänglich, weil auch die meisten natürlich mit Strom oder allem mit Strom auch privat zu tun haben. Wir wollen aber natürlich auch die Gasversorgung, die Gaswirtschaft hier nicht außen vor lassen und stellen auch die nochmal explizit vor. Wir gehen auf die Marco 2020 konkret ein und zwar nämlich auf eben die aktuellen Prozessrahmenbedingungen, die sich da ergeben haben und die jetzt aktuell natürlich immer noch viel Bewegung und viel Neues so bedeuten für die Kollegen im Alltag. Da gehen wir also auf diese vor allem neuen regulatorischen Rahmenbedingungen und technischen Rahmenbedingungen ein um dann schlussendlich mit dem Thema Fernwärme zu schließen, weil auch der Wärmemarkt natürlich relevant ist, für viele Stadtwerke auch ein Alltagsgeschäft ist und weil dort auch über die nächsten Jahre eine gewisse Bewegung noch reinkommen wird. Dann haben wir schlussendlich hier noch ein gewisses weiterführendes Material. Wir haben nämlich nochmal ein internes Lexikon. Ihr kennt vielleicht das von unserer normalen Webseite und hier haben wir nochmal ein paar erweiterte Inhalte, die wir eben auch zur Verfügung stellen, wo wir nochmal deutlich tiefer eingehen wollen. Und natürlich auch hier das Forum nochmal ganz relevant ist, weil da gehen wir auf eure Fragen auch explizit ein. Dort können wir also auch auf Fragen relativ schnell antworten. Am Ende gibt es nochmal ein Glückwunschvideo und dann die Seite Abschluss. Und das ist natürlich ganz relevant, wenn ihr nämlich unsere ganzen Quizze, unsere ganzen Kapitel-Tests am Ende bestanden habt. Das sind dann immer so Multiple-Choice-Tests zu den Inhalten des vorigen Kapitels. Dann bekommt ihr am Ende hier einen Zertifikat-Download. Das ist ein automatisches Zertifikat, was erstmal sagt, ihr habt es hier bestanden. Wenn ihr für eure Arbeit aber natürlich noch mal ein genaueres, ein ganz konkretes und mit den Inhalten bespicktes Zertifikat braucht, dann besteht alle Prüfung und könnt dann hier am Ende uns eine kurze Nachricht direkt über dieses Formular schicken. Und dann stelle ich euch auch persönlich ein Teilnehmerzertifikat über die mindestens neun Stunden Videomaterial aus. Ihr bekommt ja von vornherein noch erweitertes Material, wie zum Beispiel auch unser Handout, dieses, diese 80 Seiten, wo wir also diese ganzen einzelnen Kapitel auch nochmal vorstellen und wo ihr euch auch Notizen machen könnt. Das ist also zum Beispiel auch als PDF zum, zum Ausfüllen gut geeignet oder kann natürlich auch ausgedruckt werden, aber ist auf jeden Fall etwas, was parallel zum Kurs verwendet werden sollte. Und mit den ganzen Inhalten schafft ihr es auf jeden Fall sicherlich auch, die Tests zu bestehen. Und wenn ihr das geschafft habt, kann ich euch auch mit gutem Gewissen eine Teilnahmebestätigung, ein Zertifikat über das Bestehen unseres Einsteiger-Online-Kurses zur Verfügung stellen. Dieser Weg ist natürlich etwas, was den Stadtwerken, den Energieversorgungsunternehmen eine wunderbare Möglichkeit an die Hand gibt, ähm, tatsächlich aktuell mit den ja, Dingen, die im 21. Jahrhundert sich so ergeben haben, die... Mitarbeiterausbildung und Weiterbildung voranschreiten zu lassen. Typischerweise gibt es Seminare, die veranstalten wir auch und wir machen die besten Seminare, die es im Markt gibt, keine Frage. Aber ganz viele Sachen müssen auch einfach jetzt mal ein bisschen anders und digitalisiert gedacht werden. Und dafür haben wir diesen neunstündigen Online-Kurs geschaffen, der also wirklich fantastisch viel Content hat, über 150 Einzelvideos in 23 Kapiteln, insgesamt fast neun Stunden Videolaufzeit und dann noch das erweiterte Material. Also ihr könnt da richtig lange damit beschäftigt sein. Wenn ihr wie gesagt ein Stadtwerk seid oder ein Energieunternehmen, ihr könnt das über unseren Reseller automatisch kaufen, ihr könnt aber auch uns einfach eine E-Mail schreiben, dann machen wir den ganz klassischen Angebotsweg und dann gibt es am Ende eine Rechnung und dann können wir das natürlich genauso wie man es eben kennt in der Branche abbilden und dann bekommt man einen entsprechenden Login, Nutzungslizenzen für, für immer, der Zugang ist hier auch zeitlich unbeschränkt. Und ähm, dann geht es richtig los. Wer das Ganze privat kauft, kann auch eine Ratenzahlung in 10 Raten über jeweils 44 Euro möglich machen. Und der Einmalkauf eben knapp 400 Euro. 397 um genau zu sein, ist ein angebrachter Preis dafür, dass es das erste Mal überhaupt fast 9 Stunden Videomaterial und erweitertes Material und jeweils auch Links auf unsere weiteren Inhalte gibt die eben wirklich der beste Weg sind, um sich zeitsouverän auszubilden im Rahmen des 21. Jahrhunderts und was das Internet uns eben so möglich macht. Das Ganze ist in Deutschland gehostet, also keine Sorge, datenschutzrechtlich, das bleibt alles bei uns. Wir haben das selbst gehostet, der video ist auch bei uns.